Digitale Jugendbeteiligung bedeutet für mich eine Erweiterung der methodischen Möglichkeiten bei der Beteiligung. Das heißt, äh, digitale Tools und digitale Herangehensmöglichkeiten äh, bieten äh, einfach neue Möglichkeiten, Herangehensweisen, die in Beteiligungsprozesse eingewoben werden können und die gleichberechtigt sind mit herkömmlichen Herangehensweisen. Und äh, deswegen. Es bietet äh, neue Möglichkeiten und die müssen meiner Meinung nach aber nur dann genutzt werden, wenn sie Sinn machen, wenn sie wirklich äh, mit ihren Eigenschaften für die Zielerreichung genutzt werden können.